Ich grüße Sie alle auf das Herzlichste und freue mich, liebe Damen, Präsidenten, Geschäftsführer, alle die heute hier mit die Gäste. Zunächst danken Sie allen. Schönes Jahr, liebe Freunde. Für der Name das ist Deutschland Social Hub. Ich freue mich auch sehr, dass Herr Schramm heute hier ist. Ich hoffe, es gibt, dass es Rohrungenasen gibt, dass immer von uns zwischen Freunden. Hier zu haben und oh, nur abstraktes.